Aber sind Russland und China, ganz Russland und China, nur WEF-Spieler einer anderen Couleur? Nun ja, das Weltwirtschaftsforum ist eine Fassade für diese Sekte. Es ist nicht die Sekte selbst. Es ist das Mittel, das die Sekte benutzt, um ihre Agenda durchzusetzen. Und wenn man also tief genug in diese Sekte eindringt, die russische Führung, die chinesische Führung und die amerikanische Führung werden tatsächlich alle von derselben Kraft kontrolliert. Und ich habe schon vor langer Zeit gesagt, dass der Plan den Wunsch beinhaltet, einen dritten Weltkrieg zu erzwingen. Das würde den Westen zusammenbringen im Konflikt gegen Russland und China und einigen anderen Ländern wie dem Iran. Was, was in der Ukraine geschieht, ist offensichtlich ein Stellvertreterkrieg zwischen dem Westen und Russland. Und Russland und China werden mehr und mehr in eine verbündete Situation gedrängt. Ich meine, der Grund, warum Russland nicht zusammengebrochen ist, ist, dass es sein Öl und andere Dinge an China und andere Länder wie Indien verkauft hat. Und China wird sowieso nicht zulassen, dass Russland untergeht, wegen seiner potenziellen Isolation. Wenn man also tief genug in den Kaninchenbau vordringt, sind sie alle Handlanger der Sekte. Sie mögen unterschiedliche persönliche Meinungen haben, aber wenn es um die große Agenda geht, dann sind sie alle auf Linie, denn sonst drohen Konsequenzen. Und vieles von dem, was uns als Rivalität verkauft wird, ist gar keine Rivalität. Es ist ein Bewegen von Figuren auf dem Schachbrett. Und es ist ganz offensichtlich nicht Biden, der die USA kontrolliert. Es ist nicht einmal Machi, der China oder Putin, der Russland kontrolliert. Sie geben dem Ganzen sehr stark ihr Gesicht, und solange sie das tun, was ihnen befohlen wird, was ihnen von oben erlaubt wird, ja, aber hinter ihnen ist diese Sektenstruktur, die sicherstellt, dass sie das tun, was ihnen befohlen wird. Und so beobachten wir, wie die Schachfiguren in Position gebracht werden. Nicht zuletzt in der Ukraine, um diesen Ost-West-Konflikt herbeizuführen, wie ich in den späten 90ern, den frühen 2000er Jahren vorausgesagt habe. Und wenn man sich China anschaut, China ist eine massive Operation der Sekte. Meiner Meinung nach hat tatsächlich diese Sekte die Mao-Revolution orchestriert und hat dies aus folgendem Grund getan. Sie wollte eine geschlossene Gesellschaft bilden, in der ein System der Massenkontrolle ausgebrütet und perfektioniert werden konnte. Nicht zuletzt auch, um den Gebrauch von Technologien zu erproben, welche, nachdem sie erarbeitet und perfekt waren, auf die ganze Welt als globales System der Massenkontrolle übertragen werden würden. Daher ist es nicht erstaunlich, dass der Covid-Betrug, der aus China kam, dazu geführt hat, dass der Westen mehr und mehr wie China geworden ist. Und die globale Agenda der Great Reset ist im Grunde die Schaffung einer globalen Version von China. Das sagte ich bereits vor Jahrzehnten. Wenn Sie sehen wollen, was für den Westen morgen geplant ist, schauen Sie sich China heute an. Und immer wieder bewahrheitet sich das. Das ist, was abgeht. Und wenn man sich das Kontrollsystem Chinas anschaut, wie sie die Menschen kontrollieren, in Echtzeit nachverfolgen, wie sie ihr Geld kontrollieren und alles, was sie tun, nachverfolgen, das ist exakt das, was im Westen jetzt Gestalt gewinnt und tatsächlich im ganzen Rest der Welt. Und das ist kein Unfall, es ist so geplant. Und wenn die Menschen nicht wollen, dass der Westen und ihre Gemeinden so werden wie China, dann sollten sie besser aufstehen und aufhören, sich der Obrigkeit zu fügen, weil das wird kommen, wenn sie das nicht tun. Richtig.